Also ich habe angefangen mit dem Glückstagebuch, da haben wir von der Frau Farkas ein Buch Klens, so und dann haben wir da Fragen beantwortet, die am Computer gestanden sind, zum Beispiel wie, wer hat dir was Gutes getan? Dann habe ich eine geschrieben, Lea Wachter, weil die, da haben wir in der Adventszeit so gewichtelt und dann, ja, hat sie mir ein schönes Geschenk gemacht. Ja, also, es ist schon schön sie nach der Moment, wo wir alles in geschrieben haben, besonders nach der Theaterwoche, weil wir eine Aufführung haben. Ronja Räubertochter, geht so ein Film dazu. Aber das ist jetzt nicht gerade das Thema. Ja, schon gut. Entweder werde ich Koch oder als Nebenjob Feuerwehrmann. Freiwillig. <lacht> weil man Menschen retten kann und solange, solange es der Mensch gut geht, möchte ich halt helfen.